Sehr geehrte Kollegen, dieses Video ist den Regeln für die Einrichtung und Nutzung der Anlage Samod gewidmet. Sie ist für die Entsorgung medizinischer Abfallprodukte der Klassen B und C vorgesehen und erlaubt deren Weitertransport und Lagerung gemeinsam mit den Abfallprodukten der Klasse A. Die wesentlichen Baugruppen des Systems sind der Arbeitsbehälter, in dem die Dekontamination sowie die Zersetzung der medizinischen Abfallstoffe vorgenommen werden, der Arbeitsbehälter ist mit einem hermetisch schließenden Verschluss ausgerüstet. Ventilatoren für die gleichmäßige Durchlüftung und Verteilung der Wärme im Arbeitsbehälter. Eine Vorrichtung für eine zweistufige Säuberung des Luftstromes und zur Geruchsbeseitigung. Die Steuereinheit. Alle Baugruppen sind auf eine bewegliche Plattform montiert. Samot benötigt keinerlei Anschluss an eine Wasserversorgung oder die Kanalisation. Erforderlich ist nur der Anschluss an das Stromnetz mit einer Spannung von 220 Volt. Um den Arbeitsschutz des Personals während des Betreibens der Anlage zu gewährleisten, ist die unbedingte Einhaltung der bestehenden Hygienevorschriften beim Umgang mit medizinischen Abfallstoffen nötig sowie die Beachtung der Regeln beim Umgang mit elektrischen Geräten. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Hygienevorschriften ist das Betreiben der Anlage nur in Spezialkleidung und unter Anwendung persönlicher Schutzmaßnahmen wie Laborkittel oder Schutzanzug, Handschuhe, Maske, Atemschutzgerät, Schutzschild, Spezialschuhwerk, Schürze, Ärmelschützer gestattet. Vor Arbeitsbeginn ist das Funktionieren aller Baugruppen, das Vorhandensein aller Hilfsmittel, Verbrauchsmaterialien, persönlicher Schutzvorrichtungen und der technischen Dokumentation zu überprüfen. Die innere Oberfläche des Behälters und die Öffnungen des Luftverteilers des Abfallentsorgungssystems sind auf Sauberkeit zu kontrollieren, ebenso wie der gute Zustand der Dichtungseinlage des Verschlusses der Einfüllöffnung. Die ordnungsgemäße Kennzeichnung der für die Entsorgung vorgesehenen medizinischen Abfallstoffe muss gewährleistet sein. Die Kennzeichnung muss Angaben über die Abfallklasse und die Bezeichnung der Abteilung enthalten, die für die Sammlung von Abfällen verantwortlich ist. Für die Bearbeitung im System SAMOT müssen die medizinischen Abfälle in hitzebeständigen Materialien verpackt sein. Die Firma Megatechnica produziert hitzebeständige Beutel und Behälter, die einer Temperatur bis 210 Grad Celsius standhalten. Diese hitzebeständigen Beutel verfügen über eine erhöhte Festigkeit und können für alle Teilbereiche des Umgangs mit medizinischen Abfällen, sowohl bei der Sammlung als auch bei Entsorgung und Transport, verwendet werden. Die medizinischen Abfallprodukte können dort, wo sie anfallen, entweder gleich in hitzebeständigen Beuteln gesammelt werden oder sie müssen, falls anders verpackt, vor der Bearbeitung im Samot in hitzebeständige Behältnisse umgefüllt werden. Für den hermetischen Verschluss des hitzebeständigen Beutels wird er entweder verknotet oder es wird ein selbstklebendes Band mit einem chemischen Indikator verwendet. Für das Sammeln medizinischer Abfälle, insbesondere scharfer und spitzer Instrumente, können ebenso die hitzebeständigen Behälter benutzt werden. Sie sind mit Nadelabziehern in zwei unterschiedlichen Größen ausgestattet. Der Deckel mit den Nadelabziehern kann mehrfach verwendet werden. Kunststoffbehältnisse mit scharfen, spitzen Instrumenten werden vor der Bearbeitung im System Samot in den hitzebeständigen Containern verstaut. Zum Abdichten des Deckels der hitzebeständigen Behälter werden Klebebänder mit chemischem Indikator benutzt. Die Verwendung hitzebeständiger Beutel und Container nicht nur während der Entsorgung, sondern auch während des Sammelns, erlaubt erhebliche finanzielle und zeitliche Einsparungen. Für die Bindung der während des Bearbeitungsprozesses aus den medizinischen Abfällen austretenden Flüssigkeiten in ein Gel dient ein Kunststoffmodul. Ein Löffel des Mittels ist in der Lage, bis zu 700 ml Flüssigkeit zu absorbieren. Daher wird bei der Bearbeitung medizinischer Abfallstoffe mit hohem Anteil flüssiger Bestandteile dem hitzebeständigen Paket das Kunststoffmodul beigefügt. Allen hitzebeständigen Paketen liegt kostenlos das gelbindende Mittel bei. Alle verpackten Abfälle werden gewogen und in den Arbeitsbehälter eingefüllt. Bei der Beladung ist es verboten, medizinische Abfälle in Paketen oder Behältern zu verwenden, die einer Temperatur von mindestens 200 Grad Celsius nicht widerstehen. Die Öffnungen des axialen Luftverteilers zu verschließen. Den Arbeitsbehälter zu mehr als 80 zu befüllen. Leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten zu verwenden. Medizinische Abfälle zu zerstampfen, zu zerstören oder zu zerschneiden. Nicht verpackte Abfälle von einem in einen anderen Behälter umzufüllen. Nach der Befüllung wird die Öffnung des Samot verschlossen, der Deckel mit Hilfe der mechanischen Verriegelung fixiert und der Schalter in die Stellung Start gebracht. Danach beginnt der Arbeitsprozess, der aus mehreren Stufen besteht. Die Erhitzung. Danach herrscht im gesamten Arbeitsbehälter eine Temperatur von 200 Grad. Eine Verweilzeit von 30 Minuten während der im Arbeitsbehälter die notwendige Temperatur gehalten wird. An der Steuereinheit wird die verbleibende Zeit angezeigt. Die Ventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Durchlüftung und Verteilung der Wärme im Arbeitsbehälter. Die Filtration und Abkühlung dauern 10 Minuten. Während dieser Zeit erfolgt eine zweistufige Säuberung der Luft im Arbeitsbehälter von Staubteilchen, Aerosolen, gasförmigen Verschmutzungen sowie eine Geruchsbeseitigung. In diesem Stadium erscheint auf dem Display der Steuereinheit die Meldung FAN. Danach ist der Arbeitsprozess beendet und auf dem Display erscheint die Meldung END. Der Schalter muss auf Stopp gestellt werden. Danach kann mit der Entladung begonnen werden. Nach der Entladung werden die neutralisierten Abfälle gewogen und die Veränderung des chemischen Indikators wird bewertet. Die Indikatormarken müssen ihre Farbe entsprechend der schriftlichen Beschreibung verändert haben. Der chemische Indikator wird dem technischen Protokoll der für die Entsorgung zuständigen Abteilung hinzugefügt. Fällt das Resultat der chemischen Kontrolle zufriedenstellend aus, werden die bearbeitenden Beutel bzw. Behälter mit den medizinischen Abfällen mit der Aufschrift neutralisiert, dem Datum und dem Namen des Verantwortlichen gekennzeichnet und in den Reihenbereich der Abteilung verbracht. Für die Kontrolle der Arbeitsweise des Systems SAMOT wurden verschiedene Prüfmittel erarbeitet. Chemische, biologische und elektronische Indikatoren. Es wird empfohlen, eine chemische Kontrolle bei jedem Arbeitszyklus vorzunehmen, indem Indikatoren, Verschlüsse an jedem Beutel und Behälter angebracht werden. Der chemische Indikator sorgt für die Kontrolle der Einhaltung der Temperatur und der Verweilzeit. Die biologische Kontrolle wird mit dem Ziel der Beurteilung der mikrobiziden Effektivität des Neutralisierungsprozesses und mit Hilfe biologischer Indikatoren der Firma MedTest durchgeführt. Es wird empfohlen, die biologische Kontrolle mindestens einmal monatlich durchzuführen, aber auch bei nicht zufriedenstellenden Resultaten der chemischen Kontrolle, nach Reparaturarbeiten, wenn das System Samot längere Zeit nicht genutzt wurde. Der elektronische Indikator SADE garantiert eine stufenweise Kontrolle der Temperaturen und Zeiten während des gesamten Arbeitsprozesses sowie eine automatische Dokumentation der aufgezeichneten Resultate. Der elektronische Indikator kann sowohl zur laufenden Kontrolle als auch für die Validierung des Prozesses genutzt werden. Die Möglichkeit einer komplexen Kontrolle erhöhen die Zuverlässigkeit des Prozesses der Neutralisierung medizinischer Abfallprodukte im Samot. Auf Wiedersehen!